Hallo alle zusammen. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie ein flash Flaschlaufwerk mit dem Betriebssystem Windows 11 auf Ihrem Android-Smartphone erstellen können. Das Problem mit dem Boten des Betriebssystems kann plötzlich um zu einem denkbaren und günstigen Zeitpunkt auftreten. Wie so oft haben Sie keinen Zugang zu einem anderen Computer oder Sie haben kein Startlaufwerk oder kein Flaschlaufwerk zur Hand. Da Sie aber nicht zu Ihrem Nachbarn gehen wollen, können Sie mit einem Android-Smartphone ein botfähiges Flashlaufwerk erstellen, das Sie zur Wiederherstellung Ihres Betriebssystems verwenden können. Im nächsten Video zeige ich Ihnen im Detail, wie man ein Windows 11-Flashlaufwerk auf einem Android-Gerät erstellt. Also fangen wir an. Bevor wir beginnen, sollten Sie sich ansehen, was Sie brauchen. Sie benötigen einen USB-Stick oder eine Speicherkarte in der richtigen Größe. Ich empfehle Ihnen, ein Laufwerk mit mindestens 8 GB zu verwenden. Das Laufwerk wird formatiert, stellen Sie also sicher, dass Sie Ihre Daten vorher schützen. Wenn Sie einen USB-Stick verwenden, benötigen Sie einen OTG-Adapter, um ihn mit dem Handy zu verbinden. Außerdem müssen Sie das Handy aufladen, bevor Sie mit dem Vorgang beginnen, da er ziemlich lange dauern kann. Schließlich benötigen Sie noch ein ISO-Image des Betriebssystems. Sie können es von der offiziellen Microsoft-Website herunterladen. Das Bild muss sich auf dem Handy befinden. Öffnen Sie dazu einen beliebigen Browser auf Ihrem Smartphone und suchen Sie nach einer Download-Seite für das Betriebssystem-Image. Ich würde Ihnen empfehlen, das Bild nur von der offiziellen Website herunterzuladen. Wählen Sie Version Bestätigen Sie, gehen Sie die Produktsprache an Und wieder bestätigen. Als nächstes müssen Sie die Bildgröße auswählen und das 64-Bild herunterladen, dann beginnt der Download des Bildes sofort. Warten Sie, bis der Download abgeschlossen ist. Sobald das Image herunterladen ist, können Sie ein botfähiges Flaschlaufwerk erstellen. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten internet verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen.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 Um ein ISO-Image des Betriebssystems zu schreiben, müssen Sie die Anwendung von auf Ihr Handy herunterladen. Es handelt sich um ein einfaches, kostenloses Programm, das allgemein auf dem Play Market erhältlich ist, ohne Rot-Rechte funktioniert und ISO-Dateien unterschiedliche Größe verarbeitet. Mit der App können Sie ganz einfach einen Multibot-Stick oder ein externes USB-Laufwerk für ÖFI oder Legese erstellen. Starten Sie also ein und verbinden Sie das Flashlaufwerk mit Ihrem Smartphone. Dies Geschichte mit einem OTG-Adapter entsprechend der Schnittstelle Ihres Geräts. Micro-USB zu USB oder t zu USB. Beachten Sie dies bei der Auswahl eines OTG-Adapters. Wenn Sie den USB-Stick anschließen, werden Sie auch gefordert, den Zugriff auf das Gerät zu gewähren. Drücken Sie OK. Danach stellen Sie den Schalter auf MBR oder GPT, aktivieren dann Secure Boot Support. Diese Funktion verhindert, dass nicht mh, lizenzierte windows images -E installiert werden. Drücken Sie anschließend die Schaltfläche Installieren, um die eventuell Anwendung auf dem USB-Stick zu installieren. Es ist wichtig zu wissen, dass der USB-Stick formatiert werden muss. Nach der Installation müssen Sie das e schreiben. Drücken Sie dann auf die Schaltfläche Kopieren, wählen Sie den Pfad zur ISO-Datei aus und fügen Sie sie hinzu. Warten Sie, bis das Kopieren der ISO-Datei abgeschlossen ist. Der Kopiervorgang wird eine ganze Weile dauern. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, sehen Sie, dass das Image geschrieben wurde. Jetzt müssen Sie es nur noch einstecken und davon boten. Es gibt ein Video auf unserem Kanal, das erklärt, wie man das System installiert und der Link befindet sich in der Beschreibung.